Willkommen Reisende, heute befinden wir uns wieder auf der Welt von The Rift Breaker. In der letzten Folge haben wir neue Abwehrtürme freigeschaltet, diese werden wir nun in der Basis verteilen, die Verteidigung etwas aufstocken, noch ein paar Ressourcen sammeln, um dann endlich zu unserem Kobalt zu gelangen, was wir für Upgrades dringend benötigen. shortages connect more power plants Hier sehen wir auch gut auf der Minimap den Umkreis des Artillerieturms. Werden wir vereinzelt mal hinstellen. Hier einen hin. Hier. Hier very violent but our Hier haben wir die mauer vergessen Nein. Nein. Wir brauchen unbedingt mehr Ressourcenfelder. Ich sehe, hier ist noch ein Ressourcenfeld, da eine Mini-Basis drumherum. Das müsste reichen. Wir brauchen ja nur die Ressourcen kurz. draußen ist gar nicht gut. eine Mauer rum, bisschen Strom und zwei, drei Abwehrtürme, Auf jeden Fall auch ein Rift-Portal, damit wenn was sein sollte, wir schnell hinkommen. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Enough, Radar werden wir auch aufstellen, damit wir ein Stück weiter gucken können. Oh, wir haben keine Forschung ausgewählt, Das ist gar nicht gut. Das müssen wir halt immer am Laufen halten, die Forschung hier. Hm. Wasser, Geothermiekraftwerk. Das brauchen wir mal als erstes. Den Waffenforschung. Da schaltet man am besten auch frei. Schadet ja nicht. So, shortages connect more power plants oh jetzt ist portal Jetzt ziehen wir am besten eine Mauer. Hier rein, können wir auch die Türme besser platzieren. Da müssen wir noch hinstellen. So. Warning: Hostile Creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Zu wenig Strom. Zu wenig Munition müssen unbedingt Karbonit sammeln, die Lager. Munitionsfabriken haben wir ja schon. Bodenplatten, damit hier nicht wieder irgend so ein Unkraut wächst. viel schöner mit Bodenplatten. A new group of is from a nest. Das Nest ist leicht am nerven. ganz dreist auch von der Seite. Brauchen wir da auch noch ein paar Türme hin. Brauchen wir aber auch noch ein paar KI-Kerne. Und etwas mehr Strom. Sollte zwar nur eine kleine Basis werden, aber. Ja. ja. keine Energie. Ach, los. Notenpunkte. Bodenplatten. Dann auf der linken Seite noch ein bisschen Abwehr verbessern. Eine Maul rumziehen, wartet ja nicht. Wir brauchen unbedingt um hier einen Reparaturturm, merke ich mal. Ja, kann nee, so gehen. So, reparieren. Mauer weiterbauen. Ah, Kommt die denn jetzt her? Ah, die sind schon tot. Ein bisschen Biomasse einsammeln. Oh, uh, hier ist ein Stein und Schlamm. Dann könnten wir eigentlich direkt noch ein Stück erweitern. Machen wir hier eine kleine Tür rein. Zähne sicherheitshalber Mauer so hier eine ja new technology has been developed. New buildings are available for construction. Warning: Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. wenn wir hier die ganzen Wände und Felsen ist under attack direkt mitverwenden irgendwo wird gekämpft hier eine tür Können wir hier auch nochmal hinstellen? Ich spart Zeit. Das Gute ist, Bodenplatten beschleunigen einen richtig gut. Also nur ein Stück, aber man kommt schneller voran wenn man angegriffen wird ist das echt gut als so. nächstes sollten wir unbedingt das nest zerstören Es schickt nämlich ganz schön oft welche zu uns rüber aber äh, eine Technisch sieht doch gut aus, ich weiß gar nicht, was da mal rumheult. Hier ist giftiger Schlamm. Werden hm. schon wieder angegriffen? Irgendwo? Das Nest ist ganz schön weit weg. Aber ah, wir können uns erstmal heilen. Wir haben ja zum Glück da schon ein paar Wachtürme. Ah. Hier irgendwo hat wir doch die Energiespeicher. Oh, nee. ah. Wo waren die? Wo ist jetzt hin? Das verlangsamt so sehr. woanders, woanders. Ah, hier war das. Die Dinger sind aber gefährlich. Ah, die wachsen. Hier, weil wir keine Bodenplatten haben. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Das müssen wir gleich mal verhindern. Tja. Aushalten, wenn das in unserer Basis wächst. Oh Gott. Ne? Ach, ganz oben. War auf der Minimap sehen viel näher aus. wir brauchen unbedingt noch ein Ressourcenfeld, weil sonst können wir nicht genug Munition herstellen. Jetzt auf einmal werden wir angegriffen. Oh nein. Der Riesenfels. Oh Gott. Oh nein. Die waren stärker als erwartet. Da kommt hier halt mehr Verteidigung hin. Ist ja ist auch nicht so schlimm. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Aber wir können leider die Mauern noch nicht upgraden. We have power shortages, connect more power plants, it looks like the weather is calming down. Wind is getting the wind is very slow. Eine Windenergie. Aber noch solarenergie wir brauchen aber trotzdem ein bisschen mehr 114 plus aber wir sollten die schon speichern noch also wir haben hier ein mal machen hier ist einer hier die wand lang ah. Mal direkt mit unserer hauptbasis verbunden wind ist picking up again power generation is back to normal für den Anfang schon mal nicht schlecht aus. Wir brauchen schon wieder KI-Kerne. Been developed. New Blueprints are available for crafting. Müssen wir mal gucken, was war jetzt? Oh, uh, Geothermie, das ist doch schon mal gut. Raketenwerfer, Explosivgeschosse. So, das können wir noch nicht freischalten. Hier fehlt noch Hauptquartier. Aber dann kriegen wir einen großen Angriff. Was ist mit meinem Leben schon wieder los hier? Einmal runter teleportieren. In welchem Nest kommen sie jetzt? Ressourcen aufgebraucht. Brauchen wir dafür auch ein neues Feld? So. Aber ja, wir wollten hier eins aktiv stellen. Connect more power. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. So. da oben ist einer hier nicht auch noch einer einer nur da oben ist noch oh hier okay. den haben wir ja gerade gemacht entweder holen wir uns das Feld noch Oder das da. brauchen nicht viel mehr. Tonio. Und da stehen natürlich auch Monster drumrum. Warning! A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Hier ist Stein. Außenstein, da auch. Ziehen wir da erstmal. Technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Oh no! Strom Strom Strom. Mehr Strom. Den hier können wir scheinbar zerstören. Zwar noch nicht, weil uns die Waffe fehlt, aber Deswegen konnten die hier durch. Und da aber noch nichts hinbauen. So, da ist eine Wand. Auch. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. have power shortages, connect more power plants Dass uns hier wieder irgendwas wächst oh. so Strom hier oben. Oh, keine Stromspeicher. Punkt Dammwerfer, Amwerfer, Artillerie, Gegenwerfer eine Mauer. Oh nein, Ein Riesenstein. Lass mich durch, lass mich durch. Oh, ist tot. Uiuiui, das war aber knapp. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. So. Das deckt alles ab. Mal schön noch Re Reparaturturm. Oh, wir haben gar kein Metall hier oben. Was ist das denn? Wachtturm. Ah den könnten wir, wir haben Carbonium deposit etwas Sobald. Oh, oh, da fehlt auch schon wieder Mauer. Speicher anmachen. Warning: Hostile Creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Hier ist die Mauer beschädigt. Don't have oh. enough power carbonium deposit depleted Flammenwerfer oh. Ist gerade ein Stein tot umgefallen. Ha. Ein Stein. So A oh. oh. Ah, jetzt greifen sie von hier unten an. So wie ich mich hier aufhalte. Ich höre sie schießen, aber ich sehe sie ja nicht. Oh. So. Hier ist ein Feld. Ah, hier ist ein Feld, das könnten wir uns mal angeln. hier jetzt los. Ah, da. Alter. wie waren das produziert wasser auch matsch oder schlamm wasser brauchen wir aber gerade noch nicht deswegen brauchen wir uns jetzt erstmal hier, hier hin Hostile oh. creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Die echt außenrum gehen. Am besten. So, Vorsicht, ein paar mehr. So. Uh, hier ist noch ein Ressourcenfeld. Hatte ich gar nicht gesehen. Ich habe so einen Berg geärgert. Base a building has been destroyed. One of our energy connectors has been destroyed. Ah. Oh Gott! Oh, jetzt stehe im Schlamm. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg darunter. Da war eine. Ich hab gewusst, hier ist noch irgendwo eine. Ja, okay. Wir müssen hier eine Ecke bauen mit mehr Verteidigung. Hier halt ne Morgen. Geht ja nichts. Am besten. Aber noch ein paar KI-Kerne. Wir werden nie zu diesem Kobalt kommen. Our base is low on power. Zu wenig Energie, Sag bloß. mal. ein? Auf Schwierig kann man gar nicht entspannt spielen. Aber das wird alles. Warum ist jetzt die ganze, ganze Energie ist futsch? Ganz Energie ist aufgebraucht We've calculated the comet's possible impact location. It's flying right above us. We have to investigate it as soon as it hits the ground. Hit the ground, manchmal sehr quickly and see what we can learn. Warning: A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Warum oh, ja. habe ich da unten immer noch keinen Strom? Ja, wohl nicht wahr sein. Ah, ja, haben wir Geo, der Maue. Klar. Da war Stromprobleme. 230.000 Energie speichern die nur noch irgendwie produzieren keine Forschung ausgewählt das geht ja gar nicht dann werden wir beim nächsten Mal erstmal neue Forschung auswählen auch schön Bodenplatten verlegen nichts geht über Bodenplatten zusehen dass wir an mehr Energie kommen und vor allen Dingen an viel mehr Ressourcen vielen Dank fürs Zuschauen abonnieren nicht vergessen bis zum nächsten Mal